Wir, wir starten jetzt tatsächlich. Herzlich willkommen. Dritte Runde, äh, Begleitwebinar zum, zum EB-MOOC. Äh, schön, dass sich wieder hier eine doch relativ große äh, Gruppe eingefunden hat, aus, aus Nah und, und Fern und auch doch viel, viel Beteiligung auch aus, aus Deutschland, die uns, die uns freut. Ähm, ja, also es wird aufgezeichnet, es wird veröffentlicht für alle, die hier mit dabei sind. Struktur, Agenda sieht man links unten. Wir werden versuchen, uns daran zu halten. Ja, danke für die, für die Co-Moderation gleich mal auch an, an Martina, die uns auch letztes Mal da so gut begleitet hat. Nämlich, wenn viele Chat-Fragen kommen, dann ist das gar nicht einfach, denn den überblick äh, zu, zu behalten aber bitte für alle die dabei sind ganz wichtig einfach einfach fragen stellen im chat oder oder anmerkungen machen äh, martina schafft das alles dann zu sortieren und wir werden wir werden versuchen dass wir dass wir da nichts äh, vergessen die aufzeichnung wird es dann auch bald wiedergeben auf e wird sie veröffentlicht unter einem button webinar auch das Chatprotokoll und gegebenenfalls weitere Infos. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich bin äh, ja auch Teil des ebmooc teams und äh, arbeite für Werder Digital Digital.at. Wir beschäftigen uns mit der Vermittlung digitaler Medienkompetenzen und deshalb ist uns auch dieser eBmuc ein, ein großes Anliegen. Ja, Wilfried, vielleicht auch ein paar Worte von deiner Seite und dann schauen wir uns auch die, die Umfrage an und vielleicht nochmal zum, zum Kontext unseres heutigen Live-Online-Meetings. Ja, sehr gerne. Schönen Nachmittag aus Graz. Ähm, wo der eBMUG äh, naja, erfindet wird, weil im Internet statt, aber viel dazu findet heute in Graz bei Conedo, TU Graz und mit unserem Partner Werde Digital mit dem David Röttler statt. freue mich, dass so viele wieder den Weg zum dritten Webinar gefunden haben. Äh, wir haben wieder eine Reihe von Themen vor, das hast du schon gesagt, David, äh, wir gehen es auch in der Reihe durch, die wir hier genannt haben. Das hat sich sehr bewährt, auch beim letzten Webinar da sehr strukturiert vorzugeben, ähm, wenn so viele Interessenten Interessentinnen und Interessentinnen und Fragen auch da sind. Ja, schauen wir noch mal kurz auf die, die Umfrage, die wir gestellt haben eingangs. Wir sind einfach interessiert, wie das Webinar sozusagen mit dem MOOC zusammenhängt, mit diesem Material an Videos und Anleitungen und sonstigen, die wir im, auf iMOOCs zur Verfügung gestellt haben, zur Bearbeitung. Im Moment sehe ich da im Modul 4, Blended Learning, E-Learning und so weiter, haben jetzt hier 45, 46 inzwischen angeklickt von fast 60 Teilnehmenden, also rund drei Viertel Und bei den beim 5er-Modul, offene Bildungsressourcen, sind es etwas mehr als die Hälfte. Das Webinar ist ja sozusagen nicht das, wo wir den eigentlichen Inhalt referieren, sondern mehr sozusagen auch das diskutieren und vertiefen und Fragen beantworten zu dem, was im Modul passiert. Nichtsdestotrotz, vor allem wenn Sie, auch, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, hier reinzuschnuppern und sich vielleicht den einen oder anderen Kick zu holen, zu sagen, dann schaue ich mir das Modul auch nochmal an. Gerade in der, in, im letzten Drittel eines MOOC ist doch auch immer... Ganz gut, sich noch einmal einen Kick abzuholen, um auch abzuschließen und die Module auch noch mal fertig zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, in dem Sinn gebe ich zurück an dich, David. Wir mhm. steigen, glaube ich, ein in die Diskussion. Genau, wir steigen gleich ein, aber zuerst vielleicht noch ganz kurz auf Vorstellungsrunde. Martina, zu dir, zwei Worte. Ja, hallo, mein Name ist Martina Süßmeier. Ich bin auch vom Verein Conedo und im EBEMUG-Team tätig. Und heute in dem Webinar werde ich wieder den David unterstützen, ihre Fragen zusammenstellen und sie ihm geordnet zuspielen, damit wir dann demonstriert alles beantworten können. Und ich freue mich schon auf ein spannendes Webinar. Danke. Super, da haben wir Lucia an deiner linken Seite sitzt. Die? Ja, hallo an alle. Hallo. Ja, ich bin auch bei Conedo und im eBEMUG-Team und werde heute wieder im Chat reagieren, falls es technische Hürden gibt. Ich freue mich schon auf da? Dann haben wir hildegrund die Moodle für Moodle hier heute da ist. Hallo, grüße euch alle. Ich bin die Hildegund Hetschko und ich arbeite bei den Wiener Volkshochschulen. Wir arbeiten seit dem Jahr 2000 ungefähr mit Lernplattformen und seit 2002 glaube ich mit Moodle. Ich arbeite außerdem als Trainerin an der Universität Wien, als äh, train der trainer im ganzen deutschen Sprachraum, immer wenn es um digitale Szenarien geht. Mhm. Ähm, ich habe im äh, BEMUK im Modul 4 äh, unsere Lernplattform vorstellen dürfen und es hat sich eine ganz rege, sehr interessante, konstruktive Diskussion ergeben und ich hoffe, dass ich das heute fortsetzt, dass ich vielleicht noch etwas beitragen kann zum mhm. besseren Verständnis von Moodle und überhaupt zu Lernplattformen. Mhm. Super, dann noch Marianne ganz kurz. Ja, hallo, mein Name ist Marianne Hermane Birnstingl. Ich bin vom Verein Danaida in Graz auch. Wir sind ein Frauenprojekt, wir machen Basisbildung Deutschkurse für Frauen und versuchen sehr viel digitale Anwendungen einzubauen. Und deswegen haben wir eben auch die Learning Apps und diese Phase 6 Hallo App vorgestellt und freue mich über Diskussionen heute. Genau, dazu dann gleich mehr. Birgit. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Birgit Hild. Ich bin auch vom Verein Danaida, der Toursleiterin und arbeite viel in den Kursen auch mit dem IKT, mit Learning Apps und auch mit Apps für Smartphone und Tablet und ich freue mich auch schon auf Diskussionen. Genau, wir hatten die letzten beiden Male eine zweite Birgit da, nämlich Birgit Aschemann. Die ist äh, jetzt wahrscheinlich noch im Flugzeug, aber sie stößt dann noch zu uns vom Flughafen. Ähm, ja, dann Martin. Jetzt auch, noch ja, zu so dir. auch ein, ein Hallo von meiner Seite, also heute nicht also als Teil des EBMUK-Teams oder wie auch immer, also als EB-MUX-Betreuer, sondern also in meiner... Ähm, was ich oft wissenschaftlichen Funktion, also ich beschäftige mich sehr, sehr lange jetzt mittlerweile mit Open Education Resources und äh, glaube, ich treibe es also vor allem also für den Hochschulsektor wahnsinnig voran mit der Idee, dass äh, die Hochschule sich also vor allem, also was die Bildungsmaterialien betrifft öffnet. Ich bin auch bei den Schulen und dem Bildungsministerium durchaus sehr aktiv und freue mich, dass ich also dieses Thema also auch äh, in der Erwachsenenbildung also ansprechen darf und erklären kann, warum das ähm, für mich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Gut, fein, das war die Vorstellungsrunde und jetzt äh, geht es glaube ich in Richtung äh, Moodle. Ja, also gerne Fragen oder auch kurze Erfahrungsberichte in Richtung Moodle. Vielleicht, vielleicht mal gleich die erste Frage von meiner Seite. Wer der anwesenden äh, verwendet den Moodle bereits auch jetzt im, äh, in, in, im Bildungseinsatz? Und vielleicht das auch in einer, in einer aktiven Rolle, in einer gestalterischen Rolle? Ja, und vielleicht auch die, die Moodle jetzt zum, zum ersten Mal in diesem, in diesem MOOC oder mit Moodle zum ersten Mal im, im Rahmen des MOOCs konfrontiert worden sind, könnten auch kurz eingeben. Ja, ich habe jetzt das erste Mal von Moodle oder na, gehört, haben alle davon schon, <lacht> aber vielleicht jetzt äh, damit gearbeitet. Mhm. Ja, ich glaube, es wird schon doch sehr weit, sehr weitgehend eingesetzt. Was sind denn dann so die, die Fragen, die, die da noch so gekommen sind, Hildegund? Was, was sind da noch so äh, mhm. Anliegen, die jetzt da aufgetaucht sind? Ja, so eine auffällige äh, Reaktion war, nachdem das Moodle-Modul ja nach dem Social-Media-Modul gekommen ist, äh, dass äh, einige Teilnehmer in diesem Übungsmodul sozusagen entzückt waren dass das Moodle so gut strukturiert ist, weil die, die Facebook-Gruppe sozusagen ja das super und lustig ist, aber eben dieses Unstrukturierte in sich trägt. Und da gaben sich eben dann einige Gespräche darüber, ob Moodle nicht zu strukturiert ist, ne? weil Moodle ja diese klassische Schulsituation abbildet, wo der, der Lehrer die Lehrerin alles vorbereitet, alles zur Verfügung stellt sich liebevoll darum kümmert, dass alle äh, irgendwas zu tun haben, aber die Teilnehmerinnen nicht wie bei Facebook gleichberechtigte äh, Menschen auf der Plattform sind und eigentlich nur eingeschränkt selber aktiv werden können. Das, das war so ein, äh, ein Thema, das besprochen worden ist. So, so gewisse Hierarchieebenen, die sich dann genau und auf der äh, also als, als äh, Trainerin Trainer in Moodle kann ich auch alle kontrollieren und ich kann schauen wer was gemacht hat und wer wie oft da war und das ist natürlich in der Erwachsenenbildung äh, nicht adäquat in Wirklichkeit. Ne? Also das würde mich sehr interessieren, wenn es da noch zusätzliche Meinungen gibt zu dieser, zu dieser Struktur und zu dieser Hierarchie, die dort möglicherweise entsteht. Äh, wer da noch irgendwie einen oder anderen Kommentar dazu posten will, wäre es interessant. Wir haben auch eine konkrete Frage von, von Judith, inwiefern mhm. darf ich Videos in Moodle zu bestimmten Themen verwenden, auch wenn ich das Video nicht selbst erstellt habe und der Autor das nicht mit einer Lizenz versehen hat. Ich meine, Moodle-Kurse sind ja üblicherweise geschlossen. Mhm. Genau, Moodle-Kurse sind äh, geschlossen, aber unterliegen natürlich trotzdem der Eigenschaft, dass sie öffentlich sind. Das sind keine Privatveranstaltungen. Und äh, ich behelfe mir videomäßig einfach mit YouTube. Ja? Ich verlinke alles äh, und äh, stelle, äh, wenn ich selbst also Videos auf, auf Moodle stelle, dann machen wir das nur mit selbstproduzierten, davon gibt es im Moment nur zwei. Also <lacht> So viel haben wir noch nicht gemacht, aber verlinken darf man alles meiner Meinung nach. Ja, Verlinken, OER werden wir noch dazu kommen. Es da mhm. gibt ja auch viele Videos unter offener Lizenz. Mhm. Und was man auch darf, Martin, wahrscheinlich bin ich da, lege ich da richtig einbetten, sollte auch kein Problem sein, oder? YouTube-Videos einzubetten? Also ja, die Einbettung ist ähm, unproblematisch. Also der Gesetzgeber sieht es so vor, solange es eindeutig, also erkennbar ist, dass die Quelle quasi von woanders ist, das ist durch den YouTube-Player grundsätzlich gegeben, ist also spricht also der Einbettung äh, nichts entgegen. Okay. Das heißt, eigentlich darf ich alle Videos auch in Moodle einbetten, die ich auf YouTube finde? Ja, ja, ja? so wie man nicht einen eigenen Player verwendet, der dann suggerieren würde, es wäre eine Leistung. Also das ist Darum kann ich nicht hundertprozentig ja sagen, weil es wäre technisch anders möglich. Aber in deinem Sinne ja. Mhm. Genau. Okay. Gut. Äh, Begleitgruppe Frauenservice fragt, Wahrscheinlich nicht ganz einfach zu beantworten, was kostet die Programmierung von Moodle? Ich meine, Moodle an sich ist ja als Open-Source-System kostenlos, aber es wird wahrscheinlich üblicherweise dann angepasst werden. Kann man, kann genau, man also, einen Rahmen angeben von BIS? oder na, also Ich kann keinen Kostenrahmen angeben, weil wir das vor 15 Jahren äh, gemacht haben. Ähm, die es ist genau wie du gesagt hast, dass ich, ich kann das Moodle im Prinzip auch selber herunterladen als jemand, der sich technisch nicht besonders gut auskennt. Aber dann ist es immer ein schierches Moodle, ja? ein schierches Moodle, das äh, unattraktiv ist und äh, nicht userfreundlich ist. Und äh, ein, ein Programmierer richtet das dann ein und es, es kostet nicht die Welt. Der, der, der, vielleicht kann der Martin das besser beantworten, aber es ist keine, keine Rieseninvestition. Na, man muss einen, einen Webserver natürlich äh, organisieren, auf dem das liegen kann. Und die, Martin sagt du, aber die, die Arbeit ist nicht, äh, nicht wahnsinnig, oder? Also nicht, ja, also die, die Frage ist. Also nicht so einfach zu beantworten weil es kommt im endeffekt auf die größe drauf an also wie viele kurse sie mit wie vielen usern und so weiter betreiben müssen ich kann ich sagen an der theo graz wo wir eine größenordnung von also 36.000 user haben liegt also zwei server dahinter und es liegen ungefähr vier leute die also tatsächlich daran arbeiten aber wir sind eine große institution die das auch ausrollen müssen wenn sie jetzt nur zwei kurse brauchen dann können sie das was dafür zu hause server spielen und das alleine machen also ich kann die Frage nicht generell beantworten. also Es kommt auch sehr stark darauf an, weil es natürlich mit gewissen Größen sogenannte Skalierungsprobleme gibt und dann wir dann andere Infrastruktur und auch Personenbetreuung brauchen. Und also Das kommt typischerweise mit der Anzahl der User natürlich. Genau, das ist eine gute Frage hier von Almut auch. Ist es ungefähr so leicht oder schwer wie WordPress zu installieren? Also WordPress kann ich selbst auch noch installieren. Moodle habe ich noch nie probiert. Ist schwieriger. Äh, Wordpress ist ja wirklich dazu gemacht, dass es äh, jeder Mensch äh, installieren kann und für Moodle brauche ich, einen, ich brauch einen Programmierer, also ich brauche eine Fachperson, die das für mich macht. Ich, das würde ich mir selber nicht zutrauen, ja, obwohl ich mich schon lange mit Lernplattformen und so weiter beschäftige, aber ich bin keine Technikerin und keine Programmiererin und da würde ich mir eine Fachperson nehmen. Es mhm. ist nicht so leicht wie Wordpress. Sag ich jetzt einmal. Mhm. Gut, Elke sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nötig ist zu wissen, was der angebotene Kurs alles können muss und dann entsprechende Adaptierungen vorzunehmen. Gibt es dazu Zustimmung? Ich, nehme an. ich meine, man muss sich überlegen, was will ich haben? Was soll der Kurs irgendwie, wie didaktisch aufgebaut? Oder, Hildegund? Um. Ich habe jetzt überlegt, ob das eine technische Frage ist oder eine didaktische Frage. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt da beides ineinander. Mhm. Äh, also technisch muss ich mich auf irgendeinen speziellen Kurs nicht vorbereiten. Ich, ich, installiere das, also, oder ich lasse installieren das komplette Moodle äh, und kann dann als Administratorin, das kann wieder ich selber machen, obwohl ich keine Technikerin bin, äh, die diversen Features freischalten oder nicht. Mhm. Ja, also das, da muss ich mir vorher nichts überlegen. Äh, didaktisch sollte ich mir auf alle Fälle als Institution vorher überlegen, was ich eigentlich will. Also was ich überhaupt mit, meinen, äh, mit dem gesamten Kursangebot will, was ist meine, meine digitale Lernstrategie sozusagen. Und äh, es empfiehlt sich auch für jeden Kurs, der auf Moodle angeboten wird, äh, zu überlegen, eine, eine Strategie zu haben, was man will, was der Mehr, Mehrwert ist. Wir haben im folgenden Webinar auch ausführlich vom Mehrwert gehört. Äh, was ist der Mehrwert? Was ist das Wertvolle an dieser, äh, digitalen, äh, an dieser digitalen Ausführung des Kurses? Und dementsprechend gestalte ich den Kurs dann. Mhm. Es soll also nicht nur dieses, das äh, äh, ist auch ein Zitat Martin, Dokumente aufgeladen, Dokumente abgeladen sein. Ne? Genau. Ich meine, das, das wäre auf jeden Fall mal kein, kein online kein wirklicher Online-Kurs. Das genau. ist ich meine, eine, eine sehr banale Begleitung. Mhm. Äh, führst du auch nur also einen richtigen Online-Kurs durch mit Moodle, der, der also keine Präsenzphasen hat und der also nicht diesem Blended Learning-Konzept entspricht? Äh, Kurse, die ganz ohne Präsenzphase stattfinden, haben wir an den Volkshochschulen nicht. Okay. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen äh, Lehrgang äh, zusammen mit Safe for Internet, wo, wo wir äh, so ein trainer trainerkurs für digitales Lernen für Senioren sozusagen, wo wir so etwas machen. Aber auch hier treffen wir uns einmal am Beginn, lernen uns kennen, haben dann in der Mitte mal einen Termin und am Ende. Aber könnte hm. man sich vorstellen, einen, einen Moodle-Kurs auch äh, ja, ohne Präsenzphasen? Selbstverständlich. Es ist nur äh, für die Stadt Wien sozusagen, ist es, äh, nicht, um, also es ist nicht, nicht das Hauptbedürfnis der Lernerinnen, dass sie äh, hauptsächlich online in einem Kurs sind, äh, weil, äh, weil überall Volkshochschulen sind, wo man überall hingehen kann und die Leute ja gerne ihre, ihre Leute auch kennenlernen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, einen reinen Online-Kurs auf Moodle durchzuführen. Genau, also Almut schreibt ja, das funktioniert sehr gut. Und äh, wird in einer Hochschule angeboten und ich mhm. kann mir das grundsätzlich auch vorstellen. Ja, ja. Es ist so vielfältig, man kann so viel verlinken und, und so viele Aktivitäten machen, äh, dass eigentlich nichts fehlt. Ja. Sehr gut. Mhm. Okay. Ungarisch Kurs, Jorekjelkiwarnok. Ja, Genau, das war für mich auch ein bisschen widersprüchlich, fragt hier Almut, dass du Hildegund gemeint hättest, dass Moodle geschlossen ist, aber doch irgendwie öffentlich. Du hast darunter wahrscheinlich irgendwie in Kurs Öffentlichkeit verstanden. Genau, weil ich hatte das Gefühl, dass mit dieser Videofrage, dass wir über Urheberrecht ein bisschen sprechen und das Urheberrecht unterscheidet zwischen Privatraum und öffentlichem Raum und manchmal hat man das Gefühl, wenn man in so einem kleinen Moodle-Kurs ist, wo nur zwölf TeilnehmerInnen sind, dass das ja eigentlich wie eine Privatveranstaltung ist, ist es aber nicht, weil sich diese, also sozusagen vom rechtlichen, das hat der Herr Michael Lanzinger mal gesagt, weil die, äh, diese zwölf Leute sich nicht äh, so auch treffen würden. Ja, das ist eine organisierte Veranstaltung und daher fällt es unter öffentlicher Raum. Das hat nichts damit zu tun, dass äh, Moodle abgeschlossen von der Umwelt ist und das äh, schätzen viele Teilnehmerinnen auch, äh, wenn man den Namen im Internet sucht, kommt nicht äh, bei, den, ähm, bei den Google Hits äh, Hildeg und Hedgego Teilnehmerin im Englisch A1 Kurs. Mhm. Also insofern ist es wirklich ein abgeschlossener Raum. Aber wenn man wollte, und ich meine, wir sind jetzt hier in einem offenen Kurs und, und auch das Webinar ist ganz offen, wir sind live mhm. auf Facebook. Man könnte Moodle auch so weit öffnen, dass es ein, ein öffentlicher, offener Lernprozess auch sein könnte, wo man ohne Passwort zuschauen kann, was machen die denn da? Das ja, möglich. es gibt einen Gastzugang. Aber, aber ohne Gastzugang auch so im Web, so wie, keine Ahnung, eine Facebook-Seite öffentlich ist? Ich habe gelegentlich was im Internet gesehen, was so ist. Normal ist es nicht, also weil äh, die... Also vor allem, wenn Moodle als Begleitkurs für etwas eingesetzt wird, dann haben die Leute ganz gern die Tür zu. Also so wie man auch, wenn man, sieht einfach die Abbildung eines Klassenraums, mhm. wie man sich auch nicht gern im Klassenraum filmen lassen möchte und zuschauen lassen möchte. Aber es gibt äh, einzelne Kurse, die ganz offen sind. Das stimmt mhm, schon, ja? ne? Kann, kann ja auch ein Konzept sein. Ja? Mhm, genau. Wir wollen jetzt mhm. offen, offen kommunizieren und lernen. Und vielleicht mhm. andere anregen, mitzumachen. Genau. Mhm. Ja. Gut, vielleicht letzte Fragemöglichkeit zum Moodle. Wir, wir haben jetzt ein bisschen so die Meta-Ebene uns, uns eigentlich angesehen. Äh, ich bin mir nicht sicher, was da jetzt noch alles kommt und was ich vielleicht übersehen habe, aber Martina macht ganz viel Copy und Paste hier. In mhm. Ich sehe auch von Marc sozusagen einen reinen Online-Kurs konzipiert, den wir auch im Blended Learning einsetzen. Äh, das passt natürlich super, ja. Also das äh, hier kann man spielen ja mit wie wie blendet und wie ganz online bin ich das setze ich dann einfach so ein wie ich möchte kein Problem okay das hätte ich gerne ein bisschen präzisiert was Nicole hier schreibt ich sehe eher das Problem darin dass man keine Kontrolle darüber hat was die Teilnehmer mit den Materialien machen das ist eine interessante Frage die die ja auch ganz bestimmt die Idee von OER betrifft dazu dann in ein paar Minuten mhm. vielleicht mehr. Das, glaube ich, verschieben wir fast in die OER-Diskussion. Mhm. Prinzipiell ist es nur so, die, die Lehrerschaft, Lehrinnenschaft in, in Österreich öffnet sich ein bisschen mehr inzwischen, dass man auch, also wenn ich Konditionalsätze erstelle, dass es auch jemand anderer verwenden kann. Aber es gibt schon die, die Angst, wenn ich eine besonders gute Übung erstelle, dass die Teilnehmer das weitergeben einfach. Ja? Und mhm. hier sitzt man noch ein bisschen auf den Materialien. Genau, mhm. ja, also das ist auch eine wirklich eine Kulturfrage, würde ich sagen fast. Mhm. Genau, aber ich habe ah. das Gefühl, je, je mehr die Leute davon profitieren, dass sie selber Materialien von anderen verwenden können, ja. desto leichtfüßiger wird auch das eigene hergeben. Mhm. Mhm. Gut. Martina, ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges übersehen, weil ich habe mich jetzt tatsächlich eher auf das Gespräch diskutiert und, und weniger auf das, was in, im Chat passiert ist. Genau. Wie stellt man das ein, dass ein Kurs komplett offen ist? Da gibt es sicher irgendwelche Settings oder Hintergrund, wo man sagen kann. Ja, Passwort kann ich jetzt momentan nicht beantworten. Geht aber könnte ich vielleicht im, in der, im Forum dann noch beantworten. Muss ich nachschauen, wie das geht. Gut, dann würde ja, ich wir sagen, wir machen, wir machen ein bisschen einen Sprung zum, zum nächsten Thema, nämlich den Learning Apps. Da sehe ich, gab es bisher noch keine Fragen bei den Learning Apps. Aber vielleicht wollt ihr ein bisschen erzählen, was, was so gelaufen ist auf Facebook oder im MOOC-Forum zu den Learning Apps. Also es gab jetzt prinzipiell keine, keine speziellen Fragen. Also sehr ähm, positive Kommentare zu den Learning-Apps und zu den Übungen, dass es eben auch verschiedene Themenbereiche gibt, dass ich ähm, eigene Übungen erstellen kann, aber dass ich eben auch einfach Übungen adaptieren kann und ähm, suchen kann verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also es war nur eine, eine Frage eben auch, wie man das sozusagen auch machen kann, dass ich... Ähm, eine Gruppe erstellen kann, eine Klasse erstellen kann und da auch vielleicht schauen kann, wer hat welche Übung auch schon gemacht. Das waren so, so diese Fragen, aber zu Learning Apps sehr positive Kommentare und ich denke, es ist auch wirklich eine sehr gute Seite, weil es auch mit dem sozusagen mit dem Erstellen relativ leicht funktioniert. Es kann natürlich nicht alles, aber es kann es ist relativ einfach und relativ selbsterklärend und ich kann immer auch schauen, eine Übung gefällt mir gut, aber ich möchte sie ein bisschen adaptieren für meine Gruppe. Das kann ich dann immer auch machen und immer dann sozusagen weiter bearbeiten und diese Übung dann auch wieder sozusagen veröffentlichen. Wer, wer der jetzt fast 90 Anwesenden hier im, im Webinar hat dann schon eine Learning App äh, ja, erstellt und, und wenn ja, vielleicht gibt es auch einen Link dazu. dass wir uns hier auch ganz spontan noch ein bisschen Werbung für die eigenen tollen Learning Apps äh, machen können. Habt ihr Überblick, sind Learning Apps erstellt worden im Rahmen des MOOCs? Um, Im Forum gab es um, Links, ein paar, ja. ein paar Rückmeldungen, ja. ja weil das ist ja natürlich auch immer eine, eine wichtige sache dass man dann die tools auch ausprobiert mhm. sonst bleibt das immer ein, ein bisschen abstrakt okay lies hat was erstellt also bitte mhm. gerne den, den link reinposten, dann kann man kann man einfach selbst draufklicken und, und sich die die werke anschauen Okay, auch in der Berliner Begleitgruppe ist was erstellt worden. Also auch hier gerne, gerne den Link posten. Ja, ist natürlich super zum selber probieren und einfach einmal auszuprobieren und zu schauen. Wie das funktioniert, man muss sie nicht gleich veröffentlichen. Man kann auch einfach einmal nur herumprobieren und schauen, wie das funktioniert. Vielleicht auch zuerst einmal mit den Teilnehmenden ausprobieren und dann auch veröffentlichen. Das ist natürlich auch möglich. Marianne, magst du auch noch ein bisschen was ergänzen? Was erstellst du für Learning-Apps vielleicht? Wie schauen die aus? Was können die ich selber wenig unterrichte, erstelle ich wenig, aber wir haben... Also Mikro, mehr Mikro mehr, näher, Mikro, Mikro näher oder ein bisschen lauter sprechen. Ist okay, Bob? So ist besser, ja. Äh, nachdem ich selber wenig unterrichte, erstelle ich nicht so viel. Äh, ich zeige es eher den Trainerinnen, wie das geht. Äh, aber es was was ich dazu sagen möchte, ist, es gibt diese Möglichkeit, auch eine, eine Gruppe zu installieren. Also da sind wir dann wieder in die Richtung von moodle als äh, die, für einen Kurs eine Gruppe zu erstellen und für die, für die Gruppe dann auch Übungen rein zu, reinzustellen, wo die Gruppe dann das auch lösen kann, wo die Trainerin dann auch sieht, wurde das gemacht oder nicht. Ähm, die Frage ist aufgetaucht im, im Forum, ob man damit eben auch ähm, so testen kann. Das ist eher nicht das Ziel von den Learning Apps, sondern da geht es wirklich eher darum, Übungen zu machen und das einfach ja, auch spielerisch zu üben, spielerische Sachen zu machen. Und nicht also man kann man kann sehr ja also viele verschiedene gerne. Übungstypen machen also da gibt es ja relativ also da gibt es äh, die Beispiele dafür die man ich glaub, im Film auch so also da gibt es verschiedene Arten von Zuordnungsübungen äh, Memories und so weiter also recht recht spielerisch auch man kann das aber mit diversesten Inhalten füllen also wenn man sich die Seite der Website anschaut sieht man ja auch die verschiedenen Schulfächer die da drinnen vorkommen da ist es ja wirklich von äh, Physik bis Sprachen bis äh, ja, also wir sind halt eher in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache unterwegs. Und für verschiedenste Zielgruppen, also auch von, von Kindern, Erwachsenenbildung ist da alles möglich. Mhm. Ich finde es schön, sich da einfach auch Beispiele gut anschauen zu können. Also so Ideen zu sammeln und zu schauen, was, mhm. was machen andere. Also das ist ja auch das, was die Hillig und vorher gesagt hat, die Lehrerinnen, die nicht gern veröffentlichen. Hier haben sie die Möglichkeit zu veröffentlichen. Also da ist eher der umgekehrte Zugang, dass Leute wirklich was, was sie machen, auch herzeigen. Und, und eine, eine große Plattform eigentlich vorhanden ist, wo Leute wirklich verschiedenste, also umfangreiche, weniger umfangreiche. Äh, man sieht dann, wenn man öfter äh, herumsucht, Leute, die recht viele Übungen erstellen und andere, die halt einmal eine Übung probieren und die dann uploaden. Also es ist alles möglich. Und von dem her ist äh, wirklich eine große Vielfalt drinnen. Also man kann sich da sehr vieles aussuchen. Und das Schöne ist, dass man wirklich einfach die Übung dann auch für die, eigene Lern, für die eigenen Lernenden gut einfach verwenden kann. Auch, ja. Die stehen ja wirklich da frei zur Verfügung und die noch dazu, was wirklich eher selten auch ist, sofort adaptierbar. Ich kann sie verändern. Ja. Ich, darf die Übung, ich kann die Übung sofort äh, öffnen und, und sagen, ich will damit eine ähnliche Übung erstellen und gebe halt meine Inhalte rein. Ja. Ich verändere die Bilder oder ich verändere den Text oder was auch immer. Das ist relativ mit der, leicht mit ein paar Mausklicks gemacht mhm. und das ist das Schöne dran. Also wo, was sich unterscheidet so von, von anderen, anderen Beispielen. Ja. Also, es ist eine große Plattform. Die so ein bisschen genau. aus, der, aus dem Schulsystem auch kommt. Also Da sind so viele, mhm. so viele Lehrerinnen unterwegs, also Lehrerinnen jetzt mit großem i. Und, und natürlich, also das ist auch so nach Schulfächern sortiert ein bisschen, aber da kann die Erwachsenenbildung durchaus auch interessante Anwendungen finden. Also da sind jetzt viele Ideen drinnen, die auch bei OER äh, eine, eine ganz große Rolle spielen, bei diesen mhm. Learning-Apps. Sind diese Apps dann, die man dort erstellt, auch unter dieser offenen Lizenz? Wie OER? Ja, wenn da drin stehen, stehen sie naja. zur Verfügung. Also die sind ja dann veröffentlicht quasi. Aber die, die, die urheberrechtliche Frage wäre ja dann trotzdem nochmal eine andere. Das ist okay. Frage, also also ich habe vorhin zufällig äh, als Impressum von Learning Ads nochmal angesehen. Mhm. Also ein Lizenzmodell ist da nicht hinterlegt. Trotzdem ist es offen zugänglich, ja, aber es ist sozusagen ähm, die Betreiber der Plattform übernehmen auch keine Verantwortung für die Inhalte oder keine Gewährleistung. Aber wer das veröffentlicht, gibt es quasi frei, aber es ist jetzt kein, die Nutzungsbedingungen sind nicht weiter äh, mit einer CC BY oder ähnlichem geregelt. Okay, also wir werden. Ist das ist eine Plattform, die hat durch diese, dadurch, dass es eine Plattform ist natürlich dieses Teilen sehr unterstützt. ja. Ja. Ja. ja, aber wir werden das jetzt nicht urheberrechtlich zerlegen, aber es wäre vielleicht ganz interessant gewesen, ob, ob die dort auch so ein, ein ganz klares Lizenzmodell haben, so wie das zum Beispiel jetzt Wikipedia hat. Gut, letzte Fragemöglichkeit zu den Learning-Apps. Äh, hier sind auch welche. Die Angebotenen scheinen ab und zu absichtlich falsche Inhalte zu haben, schreibt Horst Schmidt. Dass man irgendwie wohin gelenkt wird, wo dann was anderes dahinter steckt? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Ich denke eher manchmal, dass es, dass es einfach manchmal fehlerhafte Übungen sind, okay. aber ich auch nicht, dass das Absicht ist. Also, das ist etwas, wenn ich dann schnell was uploade. Ja. Also, wenn ich eine Übung mache und, und das passiert ja, also wenn ich eine Übung erstelle, egal auf dem Papier oder sonst wo, dass da auch, auch einmal ein Fehler drin sein kann. Ne. Also, mhm. ich denke eher. Ich kenne keine, also wo man jetzt absichtlich irgendwo ganz, ganz unsinnig ah. hingelenkt wird, sondern das hat okay. irgendwo mal recht schwer Fehler vorkommt, ich glaub, manche, manche vor Ich glaube, er Frage und Antwort, Frage und Antwort stimmen nicht überein, wo, also wo ja, irgendwie Fehler, ist, Fehler sind. Aber das sind auch Fehler, die beim Erstellen, also wenn man das nicht gut genug anschaut, dass das einfach passieren kann. Also ich glaube eher so, in, ich würde nicht für, für, für Absicht halten. Ich halte eher, ich halt eher für, ja, Fehler, die man ja leicht korrigieren kann. Also Durch dieses, diese Möglichkeit, die Übung zu adaptieren, kann ich das ja, ja jederzeit dann auch ändern, wenn ich einen das Fehler entdecke. Ein, ein interessanter Aspekt, hier bringt Martha ein. Sie sagt nämlich, um selbst die Übungen zu erstellen, hat sie die Befürchtung, dass dann irgendwie das Programm weg ist. Oder so, verstehe ich das? Weil Klick ja, 800 das ich, Übungen... Das habe äh, ich, ja hab ich gerade gesehen. Ja. Aber das war ja auch. Ein, da gab es sehr, sehr viele Übungen. Mhm. Ja, das... Technik, also man also der technische Fortschritt wird uns möglicherweise schon überholen. Das kann natürlich passieren. Also, und das man begibt sich und man begibt sich in der gewisse Abhängigkeit natürlich von der Plattform, weil weil die Apps, die man erstellt, die laufen halt nur dort. Ja. ja. Vielleicht auch noch eine Klarstellung: Das heißt zwar Apps, aber es hat nichts mit Mobil zu tun. Nein. Ja? Nein. Also, also am Smartphone. Ich kann es verwenden. Ja, also es also es ist jetzt keine keine App im klassischen Sinne. Okay, aber es funktioniert am Smartphone auch? Ja. Okay. Also möglich ist das. Es ist schon auch, also viele Übungsformen sind auch so so ein bisschen gedacht, dass man die eben so auch mit, mit, mit Touchscreen gut verwenden kann. Mhm. So, dass dieses Ziehen, also Dinge hin und her ziehen zum Beispiel, das kommt ja sehr oft vor. Und das kann man ganz gut auch Fein. am Tablet oder, oder Smartphone machen. Ich glaube, wir sollten, wenn das okay ist, äh, zum nächsten Punkt kommen. Das war die jetzt wirklich eine Smartphone-App und zwar nur eine Smartphone-App, nämlich äh, Phase 6. Äh, Hallo-App. Hallo äh, Phase 6, Hallo-App. <lacht> äh, wie ist das, das angenommen ist ganz worden ganz das von unseren vielen MOC? Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und was kann man also dazu gab, noch ergänzen? Also was, was ich gesehen habe, es gab einige Rückmeldungen, die Teilnehmerinnen gesagt haben, sie haben das jetzt runtergeladen und sie haben es Lernenden empfohlen. Und das ist genau der Punkt. Ja. Das ist eine, eine App, die nicht unbedingt für die Trainerinnen gemacht ist. Da mhm. ist auch so der Nachteil drinnen. Also man, Die App funktioniert wirklich sehr, sehr aufbauend. Das heißt, wenn ich einmal beginne, ich kann nicht jeden Schritt sofort von Anfang an setzen, sondern ich muss das wirklich so Stück für Stück durchmachen. Und die Schwierigkeitsgrade steigern sich, ich bekomme mehr Themen, ich bekomme mehr Wortschatz. Das heißt, es ist wirklich für Lernende zum Selbstlernen gedacht. Und da wird es auch sehr, sehr gut angenommen, das waren auch die Rückmeldungen im Forum, dass Leute gesagt haben, ich habe es jetzt meinen Teilnehmerinnen gezeigt und empfohlen, und die waren sehr begeistert. Was mir gut gefallen hat, war diese eine Rückmeldung, dass ein Teilnehmer gesagt hat, er ist sehr, sehr überrascht, dass so etwas so eine große, gute App kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Also das muss man schon sagen, weil meistens sind Apps dann, die kostenlos sind, ja mit viel Werbung verbunden und so. Das kommt hier eben nicht vor. Das ist wirklich eine eine App, die auch gemacht worden ist, damit Deutsch Lernende, war jetzt auch im, im, Zuge, im Zuge natürlich von von, von der Flüchtlingssituation, ähm, erstellt, äh, dass Deutschlernende eben selber das nutzen können. Sie können ihre Erstsprache einstellen und können relativ eigenständig, unabhängig damit äh, eine, eine Basis, ein Grundwortschatz erarbeiten oder üben. Also man kann das ja auch gut zusätzlich zum, zum Kurs verwenden. Mhm. Fein also sowas gedacht ja, so ist zum, es gedacht und so zum weiterempfehlen ja also für, für, das ist die einschränkung eben auch also zu sagen es ist für die, für die Lernenden, die ist jetzt nicht unbedingt was was man gut verwenden kann in einer kurssituation also weil, weil weil man eben diese abfolge hat und man jetzt irgendwo zwischendrin sich was rausnehmen kann und sagen kann ich mache jetzt mach, probieren wir jetzt die übung zum keine Ahnung zum, zu den Zahlen oder zu den keine Körperteile also, oder sonst was, weil ich davor dann die Übung schon gemacht haben muss und wenn ich aber schon weiter bin, auch nicht immer so willkürlich zurückgehen kann. Also ich bin also eine in einem Ab Ablauf. Und das Empfehlung. was auch lustig ist, ist, dass die, die App auch so den Lernumfang irgendwann begrenzt und sagt, so für heute hast du genug gemacht. <lacht> nicht ja, schlecht, das ist auch, nett. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr schön. Also so ist es reicht jetzt Komm morgen wieder. Ja. Ja, so. Eine, eine schöne, ja. schöne Geschichte dabei. Ja, sehr gut. Vielleicht, vielleicht auch, das könnten wir noch machen, wer, wer hat Apps in diesem Kontext, die die vielleicht noch empfehlenswert wären? Oder kennt solche? Das könnte man vielleicht noch mal kurz in den Chat posten. Ja, weil ich bin mir sicher, hier in unserer Crowd-Menge an, an Teilnehmenden gibt es sicher noch ein paar, ein paar gute Ideen, die man hier zu dieser App, so Alternativ-Apps, die man hier vorschlagen könnte. Ja, wenn es okay ist, dann, dann wird es dann auch zum, zum nächsten äh, größeren Thema äh, kommen, nämlich offene Bildungsressourcen. Und da haben wir hier ja den äh, Martin Ebner in unserer Mitte, von dem ich weiß, dass er sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat und es gibt auch schon einige, einige Fragen im, im Chat dazu, die ich gerne äh, gerne aufgreifen will. Eine, eine glaube ich ähm, ja, sehr, sehr relativ weite Frage, aber wir, wir starten trotzdem äh, mit dieser, die vielleicht auch nicht ganz einfach ist. Begleitgruppe Frauenservice fragt, hier darf man Unterlagen aus dem Internet in Seminaren verwenden, die nicht mit einer Lizenz gekennzeichnet sind. Aber vielleicht ist die Antwort auch gar nicht so schwer. Ja, also, na, die Antwort ist, ist ist nicht so ganz trivial, also grundsätzlich einmal gilt im deutschsprachigen Raum der Urheberrechtsschutz. Das heißt also, das ist dann in diesem Fall, wenn also keine Lizenzangabe angegeben ist, ein urheberrechtlich geschütztes Dokument. Unabhängig davon, ob das im Internet gratis zur Verfügung gestanden ist oder nicht. Wenn man jetzt dann ganz sauber arbeiten will, dann wäre es gescheit eine Anfrage zu stellen, ob ich das Dokument also zum Zwecke der Lehre verwenden darf. Natürlich gibt es also Sondervereinbarungen wie an Schulen zum Zwecke der Lehre und Seminarraum ist eine geschlossene Gruppe und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann also grundsätzlich davon ausgehen, dass es für den Zwecke der Lehre grundsätzlich funktioniert. Aber, und das große Aber, warum wir das ja auch an der Hochschule das große Problem haben dazu, ist, dass das Dokument dann nur eingesetzt werden darf. Das heißt, der Studierende kann sich zum Beispiel aus ein Lernmanagementsystem das Dokument herunterladen, kann es für seine also sein Lernen verwenden. Aber er darf es nicht weitergeben natürlich, weil das wäre eine Weitergabe an Dritte und damit würde der Urheberrechtsschutz ausgelöst werden und er würde sich strafbar machen. Und das ist alles ähm, kein einfaches Spiel und ähm, erwischen tut es einfach äh, den kleinen Mann oder die kleine Frau meistens. Und wir reden also da nicht von irgendwelchen unehrenhaften Dingen, sondern von Strafen in der Größenordnung von zwei bis drei Monatsgehältern, das heißt, wir sind von 2 bis 3.000 Euro. Und bei Seminaren, die ich also mache, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass immer eine Person dabei ist, die aus welchem Grund auch immer schon einmal zahlen hat müssen. Also das ist also ähm, kein triviales Problem eigentlich. Und... Ähm, der Urheberrechtsschutz ist ein sehr starker Schutz im mitteleuropäischen Raum, im Vergleich also zum amerikanischen Boden, wo also Fair Use gilt, das gilt bei uns also nicht. Und daher ist also da große Sorge. Also ich persönlich rate immer an, ja, also eher schauen, dass man das bitte vermeidet. Sehr gut wäre eine Anfrage, wenn eine Anfrage ist, dann bitte schriftlich, weil also mündliche Aussagen nützen dann vom Höchstrichter nichts. Und im besten Falle nehmen Sie bitte nur lizenziertes Material das ist quasi die Überleitung zu Open Education Resources. Das wird oft falsch verstanden. Also es geht mir also nicht nur darum, dass wir jetzt also quasi der Welt alles schenken, sondern es geht darum, wenn wir möchten, dass eine Nachnutzung in welcher Form auch immer passiert, dass es dann bitte lizenziert ist entsprechend. Sie können ein Dokument ganz freigeben, also quasi unter Public Domain stellen oder Sie können im schlimmsten Falle draufstellen Copyright. Dann erspare ich mir jegliche Anfrage, ist vollkommen klar, was ich damit tun darf oder auch nicht. Und ich kann also... Einfach damit arbeiten. Und das ist im Sinne der Digitalisierung und das würde also den gesamten Bildungsbereich wahnsinnig helfen. Also, müssen Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen hin, schauen das an und wissen, was Sie damit tun dürfen und freuen sich, dass Sie es unter Namensnennung verwenden können. Das wäre doch die ideale Welt. Und also ich sage immer, wenn jemand erstellt und ich gehe davon aus, als Erwachsenenbildner und Bildnerin sind Sie also auch Ersteller von Inhalten und Sie überlegen sich einfach, was hätte ich gern, wie die Nachnutzung ausschaut dann tun sie einfach das Pickel drauf, weil es ist also an und für sich ein sehr kleiner Schritt und er hilft also wahnsinnig, weil wenn die ganze Welt voll von diesen Dingen ist, dann tun wir uns einfach leichter. Mhm. Welche, welche Möglichkeiten jetzt im, im Sinne von, von offenen Lizenzen hat man jetzt als Erwachsenenbildnerin oder Erwachsenenbildner die eigenen Materialien der, der Welt zur Verfügung ja. zu stellen? Also es gibt also, ich meine, das fängt an bei der, das offenste ist also CC0. Das heißt, ich also verzichte nicht auf meinen Urheberrechtsschutz, aber ich sage, es darf alles mit dem Dokument gemacht werden. Mir ist das ganz gleich, verkaufen Sie es, schneiden Sie es auseinander, schreiben Sie was dazu, ganz egal. CC BY, der nächste höhere Schutz würde heißen, also ähm, schreiben Sie aber bitte dazu, dass es von Martin Eber kommt. Ja, machen Sie, was Sie wollen damit. Und das verstehen wir unter wirklichen Open Education Resources, weil die sind also per Definition bei uns offen. Dann kommen die eingeschränkteren Lizenzen, die zum Beispiel eine kommerzielle Nutzung verbieten oder eine Veränderung verbieten und ähm das muss man schon anmerken. Also, und auch ein SA gibt es auch noch, also, das, also Sie müssen es unter der gleichen Lizenz weitergeben. Die kommerzielle Nutzung ist besonders in der Erwachsenenbildung natürlich ein Problem. In dem Moment, wo also Sie als Trainer oder als Trainerin irgendein Geld bekommen, würde das einer Kommerzialisierung entsprechen. Das heißt, die Materialien fallen für Sie aus. ND nicht verändern, in der Regel auch, weil Sie dürfen mit dem Material nichts anderes machen, als wir lesen. Und das heißt, Sie können es eigentlich nur wieder zur Verfügung stellen. Und damit bleibt nur noch das SA das die Wikipedia macht, dort haben wir das Problem, wenn sie diese Lizenz haben, dann müssen sie das neue Material auch so zur Verfügung stellen. Das heißt, sie können nichts dazu tun und dann nachher sagen, ja na, ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwer anderer verwenden kann, das wird also so nicht funktionieren. Das heißt, wenn jemand offen und frei arbeitet, dann macht er CC0 oder CC bei. Ja, auch mit dem Risiko, dass theoretisch, ja, ich sage immer bewusst theoretisch, jemand anders damit Geld verdienen kann. Also bis heute hat mir keiner ein Beispiel sagen können, wo das tatsächlich passiert ist. Mhm. Schön. Ich, ich glaube, die, die Frage von, von Martha, die ist schon mehr oder weniger beantwortet. Wenn es also jetzt äh, Unterlagen gibt äh, ohne irgendeinen Urheberrechts- oder Lizenzhinweis, dann heißt das was, Martin? Ja. Ja, also man kann es in diesem geschlossenen Raum zur Verfügung stellen, aber nicht mehr und nicht weniger. Also man kann eigentlich nichts damit machen und äh, man hat das Risiko, also bitte schreiben Sie in so einen Fall auf alle Fälle für die Leute dazu, Achtung Urheberrechtsschutz. Weil wenn dann die Personen denken, ah, das ist aber toll, dass mir der Lehrer das Material gibt und das dann irgendeinen Freund weiterschickt, sei es per E-Mail oder ihm irgendwo das auf der Dropbox liegt, macht dann Urheberrechtsschutz. Und das ist mein größtes Problem. Man hat also dann erfolgreich vom Lehrenden auf die Studierenden das Problem verlagert und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Also dann möchte ich bitte schon klar wissen okay das ist jetzt ein urheberrechtlich geschütztes material und das kann ich nur deswegen nehmen weil ich sie den geschlossenen seminaren quasi zur verfügung stelle und zeitungen fallen da auch drunter noch mal nachfrage von martha ja klar. das ist eine ganz schöne frage die gefällt mir gut von von maria darf man das original cc bei logo eigentlich kopieren habe ich das richtig verstanden von der ja, ja, durch Copy unter meine Fotos und Texte einfügen. Also ist das ja, also Sie haben auch, genau, genau, auf ja, Creative Commons. Ähm, unter welcher, ja. unter welcher also, Lizenz steht nein, das, das ist -Logo? Ich glaube, also äh, wahrscheinlich würde das viel weiterführen. Das wäre eine logodiskussion und eine, eine Markendiskussion, die wieder eigene Gesetzmäßigkeiten haben. Aber natürlich ist also das Logo ist bewusst so. Das heißt, wenn man nämlich auf deren Webseite geht, kann man sicher die Lizenz auswählen. Und da bekommt man das Bildchen plus den äh, Link zum äh, quasi den äh, Urheberrechtsbestimmungen dazu und das kann man natürlich in sein Dokument übernehmen, das ist also kein ähm, Problem. Ich würde ja. mal sagen, das steht unter CC0 Lizenz wahrscheinlich, oder? Ja, quasi, ja. also das kann man nicht anders verstehen. <lacht> äh, gut, äh, was passiert ja noch äh, im, im Chat alles? Ich versuche das jetzt auch nochmal ein bisschen zu strukturieren, genau. Wo kann man Informationen zu diesen äh, CC-Lizenzen in ja, ich Deutschland hab den. finden? Was sind ich meine, die sind ja alle eine, eine Spur, unterschiedlich sind die schon. Also erstmal die, die deutsche Rechtsordnung unterscheidet sich natürlich von der österreichischen hinsichtlich Urheberrecht, aber auch die CC-Lizenzen sind, sind, glaube ich, auch dann immer ein bisschen angepasst an die jeweilige... Öffentlich ja, genau so ist es. Also die, die Idee war eigentlich, dass also Creative Commons geht quasi in jedes Land und versucht, die Gesetzestexte jedes Landes zu integrieren. Und äh, wir sind momentan in Österreich in einer etwas glücklicheren Lage, das heißt, also bei uns ist es nicht ganz so scharf. Und bei uns gibt es auch, keine ich, diese Abma. Anwalt schafft, also wo einfach ein Anwalt sie abmahnen kann, ohne dass es einen Kläger dafür gibt. Also sind wir in direkt davon nicht betroffen. Aber im Endeffekt ist jetzt, was die Gesetzmäßigkeiten und die Lizenzen betrifft, ein sehr ähnlicher Text und es ist sehr gleich. Also typischerweise hat man unter die diee-creativecommons.org ist also quasi der Klassiker. Ich habe also die Links mir die vorher ein bisschen zusammen kopieren können, sodass ich es also gleich da jetzt reinstecken kann. Um, und das andere ist, also wo es äh, gute Sachen gibt, gerade für Deutschland natürlich, ist, ähm, es ähm, läuft da das momentan eine sehr große Ausschreibung und die wollen also auch jetzt einiges machen. Und das ist also der Jörder Muss Holz, die also seine Informationsstelle gerade auch da im Hintergrund, nach noch rein. Ähm, wo man einiges findet und äh, die arbeiten also ganz gezielt eigentlich an dem gleichen wie ich, nur ich versuche es halt für Österreich voranzutreiben und äh, in Deutschland gibt es also auch momentan ein 2-Millionen-Programm mit der Idee, also Informationsstellen zu OER zu geben und also dort natürlich laufend so also Dinge anzusprechen. Mhm, mh. oh, da gibt es jetzt dann ein paar, ein paar komplexe äh, Fragen. Also zum Beispiel, wenn ich ein CC BY-Dokument erweitere und wieder unter CC BY veröffentliche, schreibe ich dann äh, den anderen auch oder schreibt man sich selbst als Autor dazu. Ja, also der Gesetzgeber sieht es das so, dass wenn Sie also eine urheberrechtliche Leistung vollbringen, das heißt also nicht indem Sie also quasi den Strich jetzt drunter schnell mal andere fortgeben, das würde wahrscheinlich keine eigene urheberrechtliche Leistung sein, aber wenn Sie zum Beispiel das Ursprungswerk grundsätzlich verändern, haben Sie können Sie bei CC BY dann angeben, also wer jetzt dann quasi überarbeitet hat und der Nächste müsste natürlich also auf beides verweisen und das übernehmen. Also Sie müssen einfach angeben, also steht dann unter Martin Ebner und die wirklich schönen Sachen sind das, wie wir es also jetzt bei diesem MOOC machen, wo sogar genau drunter steht, wie wir gerne hätten, dass Sie es zitieren. Also wenn Sie es sehr schön machen, dann äh, schreiben Sie einfach drunter, äh, wie Sie gerne hätten, dass Sie genannt werden, weil das Problem, das wir oft haben, ist, dass es unter CC steht, aber keiner weiß, wie man nennen soll und da muss ich mich auf den Usernamen oder auf die URL festlegen, weil irgendwas muss ich ja hinschreiben. Und wenn man es gleich hinschreibt und ich möchte ConeDo 4.0 2017 stehen haben, dann weiß ich also als derjenige, der es übernimmt, wie ich weiterarbeiten kann. Jetzt hier noch eine, eine gefinkelte Frage, die, die natürlich schon auch praktische Relevanz hat von, von Nicole. Äh, man kann ja auch Materialien jetzt irgendwo hernehmen und, und die Schreiber-CC-Logo drunter. Wie kann ich jetzt als Verwender dieser, dieser Informationen halbwegs sicher sein, dass das auch stimmt? Also dass der Urheber tatsächlich äh, da lizenziert hat und nicht irgendwer anderer für den Urheber da was freigestellt hat. Ja, also das jetzt sind jetzt die bösen Fragen. Ne? Also das, ähm, ja, Sie haben recht, also ähm, eigentlich ist es ein, äh, ein wirkliches Problem. Also ich könnte jetzt, also ich sage Ihnen einen anderen Fall, wo das, also glaube ich, ganz klar plakativ ist. Ich stelle was ins Internet, sage, seht ihr bei, macht was wollt ihr damit, warte dann, bis die ersten Personen mein hübsches Bild toll irgendwo einbetten, weil das so ein tolles Bild hat und niemand gesehen und das verwendet haben. Und will jetzt auf der sag, aber das geht ja nicht, das verwendet schon ganz Österreich mein Bild. Und jetzt mache ich plötzlich einen Kopierschutz drauf auf der Webseite. So, und dann sage ich, und ich verklage alle. Ja, weil die sagen, die nehmen jetzt mein Bild und schaut es auf meiner Webseite, steht und das ist nicht erlaubt. So, jetzt haben sie das Problem, jetzt steht tatsächlich Wort gegen Wort. Es sei denn, sie haben meine Webseite gesichert, das würde der Gesetzgeber sagen. Also der Höchstrichter sagt, naja, ne, sie können ja wohl sichern, was damals war. Jetzt können sie dann so Archivdienste im Internet bedienen und hoffen, dass es aufscheint, dass auf dieser Webseite tatsächlich einmal diese Lizenz war. Grundsätzlich ist natürlich so, wenn ich etwas veröffentliche, darf ich natürlich niemals die Lizenz mehr verändern. Ja, das wäre irgendwie unlogisch, also ich kann ja nicht nachher sagen, es ist das strengere oder sonstiges. Aber natürlich ähm, ist es ein graues. Ja, das hat tatsächlich also einen Fall in Deutschland gegeben, aber das ist typischerweise nicht im Bildungsbereich, sondern also bei den Bloggern, der das versucht hat, man hat ihn dann also nachweisen können, weil sie wissen, Vergesslichkeit des Internets ist also nicht ganz so. Und ähm, deswegen also man kommt mal grundsätzlich davon. Also ähm, ja, also ich sage immer, ähm, es braucht einen gesunden Menschenverstand bei OR, man darf sich also bitte nicht schizophren reden und irgendwelche Superfälle rausklauben. Ähm, die Rechtslage ist so und man kann nur schauen, wenn man sauber arbeitet, ich habe da so eigentlich von niemanden gehört noch, der wirklich sauber gearbeitet hat mit bestem Wissen und Gewissen und dann verklagt worden wäre. Also die Leute, wo ich wirklich Klagen gehört habe, das waren sehr, sehr plumpe Fälle, wo ganz klar ein Urheberrechtsschutz vorliegt. Und das ist also auch der Abmann-Anwalt in Deutschland, würde niemanden verklagen, wo er sich nicht sicher ist, dass der Richter nicht gegen ihn votet. Und so muss man es, glaube ich, betrachten und äh, sage ich auch, wenn die Lehrenden immer mit gutem Gewissen, arbeiten Sie vernünftig, zitieren Sie, geben Sie den Urhebern, an, geben Sie eine Lizenz drauf und dann äh, wird es am Ende vom Tag eigentlich eh gut ausgehen. Genau, gute Frage von, von Lothar Böhm. Äh, ist OER nur auf ein ganzes Dokument anwendbar oder auch auf bestimmte Teile? Also kann ich, wenn mehrere Personen an einem Dokument arbeiten, kann man sagen, na, aber ich will meinen Teil, der traditionelles Urheberrecht und der Nächste sagt, aber für mich unbedingt zieht 0 null. Ja, also das ist natürlich ist sowas möglich. Sie können sagen, dieses Bild hat also diese Lizenz und alles andere ist urrechtlich geschützt. Ich würde ja halt bitten, dass es eindeutig ist. Also es ist oft dann schwer herauszufinden, von was die Person jetzt dann wirklich redet, aber grundsätzlich ist das möglich. Hannah, und da verstehe ich noch nicht so ganz den, den Kontext jetzt, wo kann man Videos hochladen, wenn man sie als OER, okay, ja, wenn man sie als OER nicht auf YouTube hochladen will. Weil YouTube wahrscheinlich dann kommerziell und dann irgendwie vermarktet die Inhalte. Gut, das, ist, ähm, das ist eine spannende Frage und ähm, das ist auch ganz wichtig. Also vielen Dank, dass man YouTube anspricht. YouTube hat keine OER-Lizenz. Noch einmal, YouTube hat keine OER-Lizenz. Wenn Sie heute ein Video auf YouTube laden, unterliegt es der sogenannten Standard-YouTube-Lizenz. Ja, und die Standard-YouTube-Lizenz verbietet Ihnen zum Beispiel eine öffentliche Aufführung. Das ist ein Problem auf Universitäten. Das heißt, wenn ich heute ein YouTube-Video in einer öffentlichen Vorlesung, die ist öffentlich zugänglich, zeige, mache ich eine Urheberrechtsverletzung. Es sei denn... Der User wählt beim Upload aus, dass er bitte die Creative Commons Lizenz will. Und wenn Sie das genau schauen, macht das fast niemand, weil es beim Upload ladet man rauf und schaut gar nicht, was eingestellt ist. Also YouTube erlaubt zwar OER zu machen, aber das müssen Sie explizit einstellen. Und Sie können natürlich dann auch in der Notiz unterschreiben. es ist OER und sonstiges, wie wir es jetzt bei IMUX haben, damit das völlig klar ist, ja bitte, verwenden Sie das. Aber in der Regel, wie gesagt, ist es kein OER, es ist kein Freibildungsmaterial und das heißt, Sie können genauso wie bei jedem Dokument es nur anschauen. Und damit ist, darum ist dieses Einbetten möglich, ja? weil das ist ein Anschauen, ja? aber nicht so ein Runterladen und Selbstverwenden und Weiterverarbeiten, das können Sie okay, alles vergessen. Wo sollte man dann äh, ja, Alternativen, fragt Johanna, das war auch meine Frage jetzt gewesen. Naja, also, Alternativen im, in dem Sinne, also die anderen Videoplattformen, also es geht ja immer um eine Plattform, die haben immer eigene Urheberrechtsbestimmungen und sonstiges, also das, möchte jetzt dass man sagen, also ich kann irgendwo OER-Videos, Sie können also generell auf YouTube rausspielen und sagen, es ist OER, also Sie man die Standard-YouTube-Lizenz und es ist kein OER, also das, beziehungsweise kann man natürlich hergehen und äh, Vimeo bietet das gleiche dann an äh, am Ende vom Tag. Und äh, auch bei Moodle, wenn ich es reinstelle, kann ich sagen, es ist unter dieser Lizenz oder es ist unter dieser Lizenz. Also es geht, also dieser Prozess ist eigentlich entkoppelt. Es gibt halt nur große Plattformen wie Flickr oder Pixabay oder sonstiges, wo ganz klar ist, wenn Sie es da reinspielen, ist es so, weil die ganze Plattform unter dem agiert. Ja, also das ja, ist ähm, was anderes. Hier, Vimeo dann. scheint ja die möglicherweise bessere Alternative. Zu ja, aber YouTube haben seit den Vorteil, es ist halt mehr frequentiert. Wenn Sie wollen, dass Sie Ihr Video verbreitet, dann würde ich eher auf YouTube gehen. Also das ist der andere Punkt natürlich. Eine interessante Frage auch hier noch von Horst Schmidt aus Bremerhaven. Gibt es Einschränkungen, wenn man Bildschirmbilder bzw. Bildschirmvideos erstellt? Also da geht es wahrscheinlich um Standardsoftware, ne? Hm. Ja. im Sinne von Microsoft Videos und so weiter. Ja, also das ist ähm, nicht hundertprozentig ähm, ganz gerade, also soweit ich es mitbekommen habe, ähm, grundsätzlich nicht, weil also der Gesetzgeber sagt, na Word hat wohl jeder installiert und ein Word-Screenshot, äh, da kann man nicht äh, Microsoft verklagen. Umgekehrt gibt es natürlich dann diese Anwendungen, die vielleicht Spezialsoftware sind. Also Software, wo man sagt, naja, da muss man viel zahlen und sonstiges und wenn äh, man das ist schon sehr spezielles Wissen und wenn man das abbildet, dann gibt es vielleicht schon einen Urheberrechtsschutz. Das heißt also, das ist ein bisschen im Graubereich. Das heißt, also wenn Sie von einem Standardprogramm ausgehen können, dann können Sie es grundsätzlich machen. Ähm, bei sehr spezieller Software, die es so vielleicht nur einen Entwickler gibt und nur zehn Leuten verkauft worden ist, dann wird zuständig wahrscheinlich äh, schwierig. Also Bildschirmvideos, das war auch eine wichtige Frage bei der Produktion des wuchs. Mhm. Wilfried, vielleicht magst du da noch was sagen, was was wir da in Erfahrung bringen konnten. Ich weiß nur, es war kompliziert. <lacht> ja. Ja, Wir haben natürlich für, für die Videos, in denen wir Tools vorgestellt haben und Apps und Programme und Online-Dienste auch versucht, diese Situation zu klären, und das ist schnell mal komplexer, als man sich das erwartet, weil natürlich die, die unterschiedlichen Anbieter, Hersteller, Programmierer, Programmiererinnen äh, da auch unterschiedliche Nutzungsbedingungen vorsehen. Ja. Das heißt, manche äh, sind da recht freigebig und äh, man findet das in den Lizenzbedingungen online, dass man das einfach auch abfilmen oder abfotografieren darf. Bei, bei den meisten war es nötig, wirklich eine schriftliche Stellungnahme, ein schriftliches Okay auch von den Anbietern einzuholen. Ja. Wobei man äh, das nicht geht nicht auch so kommt. weit, Wobei man es nicht immer bekommt, das ist richtig. Wir haben auch Anfragen gestellt, die unbeantwortet blieben und wo wir uns dann letztendlich behelfen mussten mit dem, was sozusagen über das Produkt äh, publiziert ist von diversen Rechtsabteilungen und um dann zu sagen, das ist okay, wir können das sozusagen auch abfilmen. Man findet zum Beispiel dann in den Bedingungen auch durchaus bei, bei Softwareherstellern sowas wie ähm, na, sie dürfen das schon, aber nur wenn wir gut wegkommen dabei, ja, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Also wenn man sich kritisch mit solchen Produkten auseinandersetzt, ähm, dann ähm, sollte man sich sicher vorher auf jeden Fall das OK einholen, dass man das noch abfilmt und zeigt. Gut, also wirklich schwierige Frage. Bettina hat ja noch mal eine Nachfrage zu YouTube äh, richtig verstanden, wenn den TeilnehmerInnen der Link per Mail auf YouTube zu dann ist es nur anzuschauen und keine Urheberrechtsverletzung. Also gut, genau. also Link zu mailen ist ja. nie ein Problem. Äh, einbetten ist auch kein Problem. Wo wird es problematisch, vorführen. vorführen, vorführen. Also das, das Groteske vorführen. ist wirklich so, wenn ich jetzt in der Vorlesung zeige am Beamer, dann mache ich eine Urrechtsverletzung, sage ich zu meinen Studierenden, zieht bitte alle euer Smartphone raus und schaut euch jetzt alle gleichzeitig das Video auf einem äh, Telefon an, es ist rechtlich okay. Also das ist diese Perversität also von dieser Veröffentlichungsgeschichte. Okay. Also ich meine, das ist wirklich ein, ein endlos Thema, diese, diese Rechtsfragen. Aber sie sind natürlich wichtig, dass man dass man ein bisschen einschätzen lernt, wo, wo, wo könnten die Grenzen sein und wo wird es dann auch tatsächlich gefährlich. Also ich meine, wirklich gefährlich wird das kann man glaube ich sagen, wenn man, wenn man einfach irgendwo ein Bild im Internet findet, das einem gefällt und man packt es auf die eigene Website. Ja, das, ist, das ist glaube ich wirklich gefährlich. Ja, also da dann besser wirklich auf, äh, auf Creative Commons Inhalte ausweichen. Ah, ja. Oh, ja. Dem, wenn man den Link, nein, also den Link im Padlet bekannt geben, meint Cornelia, wird, wird genauso wenig ein Problem sein, wie irgendwo anders auf einem YouTube-Inhalt. Links, Links ist kein Problem. Genau. Das war nur dieses komische Urteil von den Deutschen, die da irgendwas verlinken, unternehmen wollten oder so. Aber vergessen Sie, dass Links ist okay. Ich würde kurz einhaken, vielleicht, weil äh, der eBemug als solche ja auch unter einer offenen Lizenz steht, eine offene Bildungsressource ist und auch unter CC BY lizenziert ist. Ja. Und wir sehen jetzt natürlich auch im Laufe der Wochen, ähm, wie auch mit dem Material schon umgegangen wird. Es gibt da viel Interesse, da freuen wir uns auch. Und das ist ja auch so gemeint, dass diese Videos, diese Anleitungen und so weiter frei verfügbar sein sollen für eine weitere Verwendung. Ähm, äh, wir bitten aber darum, dass Sie sozusagen auch sich durchaus, und ich sehe, da gibt es auch einige äh, Multiplikatorinnen, die auch hier sind im Webinar, sich da durchaus die Lizenzbedingungen anschauen. Ja? Denn äh, weil wir es frei lizenziert haben, heißt nicht, dass man alles damit machen kann. Ja. Zum Beispiel das Logo des ib äh, sagt etwas aus über das Produkt als solches. Wenn Sie das auf ein eigenes Produkt draufgeben, dann müsste es zumindest als Bildzitat verwendet werden. Ja. Ähm, nur weil wir es frei lizenziert haben, ist es sozusagen kein, kein CC0, es ist kein beliebig verwendbares Ding. Das könnte auch an der user irreführen führen sozusagen und das ist ja nicht Zweck der Sache. Ähm, wenn Sie sich daran halten und einfach den Lizenz, die Lizenzangabe und den Urheber anführen, dann wird das immer gut klappen. Habe ich es richtig verstanden, das EB-MOOC-Logo EB darf nur auf Produkte drauf, die der EB-MOOC produziert hat. Und man darf jetzt nicht irgendwie selbst was produzieren genau. und sagen, das war man jetzt eb Man kann es Im Rahmen der freien Werknutzung kann man auch ein Bild zitieren. Und ein Logo ist auch ein Bild, ja. Aber wir lizenzieren ja nicht Inhalte, die andere erstellt haben und sagen nicht, und das wird natürlich auch, und das ist auch verständlich, dass andere, die so etwas sehen, dann zum Beispiel schließen würden, aha, da ist das EP mooc logo drauf, aha, das gehört zu diesem MOOC und diesem Online-Kurs, dem ist ja nicht so. Eine irreführende Verwendung ist durch eine freie Lizenzierung also nicht äh, zulässig. Ja. Ähm, da hätte man letztens auch dann wettbewerbsrechtliche Fragen noch mit dabei. Äh, deswegen meine Bitte einfach schauen Sie sich unsere Lizenz an und geben Sie es einfach an, dann ist auch alles im grünen Bereich. Freue mich, Birgit ist da. <lacht> mhm. Gut, super, ja, Birgit ist da. Ah, das jetzt sollte das Mikro auch mögen, hoffentlich. Mag es schon? Ja, wunderbar. Wo bist du auf welchem ja, auf Flughafen? Welchem auf Flughafen Wien. Es hat leider lang gedauert mit der Landung und jetzt hat es noch länger gedauert, mir einen Hotspot einzurichten, weil da das Wifi offenbar ganz schlecht oder überlastet ist. Ja. Jetzt bin ich da und habe leider ja gut, aber es ist trotzdem. trotzdem ein schönes Beispiel für, für digitales Arbeiten und digitale Bildung. Also wir, wir haben ja auch manchmal dann Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus, aus Zügen, die Webinare machen oder sogar schon in, in Flugzeugen, in fliegenden Flugzeugen gehabt also über island anscheinend äh, gibt es internet im flugzeug ja, die großen lufthansa maschinen haben das und das wLAN ist dort ausgezeichnet weil es eh nur ein wahnwitziger macht ne? und damit ist der hotspot für mich alleine dort Ja. Gut, also martin das nächste mal aus dem aus dem flugzeug ja ich glaube wir runden langsam dass das ja darf den ich den noch ein schlusswort ein schlusswort auch ähm, auch weil ich mich ja leider ja, ausklicken muss noch? dann ähm weg muss. Ich möchte noch auf den äh, QR-17 verweisen. Wir führen also zum vierten Mal jetzt dann also einen Online-Kurs, einen MOOC, wenn Sie so wollen, zum Thema Open Education Resources durch, wo wir das Thema also sehr, sehr intensiv noch einmal diskutieren. Das ist also für ähm, ein Weiterbildungsprogramm und also wer Interesse hat, möge sich also bitte anmelden. Der Link ist hier gepostet. Ab 2. Mai geht's los in vier Wochen, also, also ein bisschen kürzer, aber sehr kompakt und dort geben wir also sehr intensiv, also auch Angebote, was kann ich verwenden, äh, wo gibt es denn OER, wie mache ich OER und so weiter. Also das wird hier alles ganz genau erklärt. Da war quasi der Kurs nur ein kurzes Anteasern des Themas. Danke sehr. Also von meiner Seite und ich darf mich verabschieden und muss zum nächsten Termin. Genau. Danke, danke Martin. Ich habe hier einen Link reingepostet zum Core 13. Das war mein mein erster MOOC vor vier Jahren, den ich den ich intensiver mit mitgemacht habe. Und äh, da kann man auch ein bisschen natürlich nachlesen und, und findet auch noch immer interessante und wichtige Quellen zum Thema offene Bildungsressourcen. Und alles, was in diesem MOOC damals passiert, ist natürlich auch unter, unter, einer, unter einer offenen Lizenz. Gut, äh, jetzt haben wir hier ein, ein bisschen Tool fragen. Videoproduktion war ja auch immer wieder ein ein Thema, die beste kostenlose Alternative zum Movie Maker. Movie Maker, glaube ich, muss man schon fast sagen, war ein äh, Windows Programm, ein, ein kostenloses, das eigentlich viele Jahre gut funktioniert hat. Ich weiß, dass wir eine Linkliste zusammengestellt haben zu unglaublich vielen oder einfach einigen zumindest <lacht> äh, Videoproduktionstools und die sitzt ja auch schon im, im Chat. Darf natürlich dann gerne ergänzt werden im MOOC-Forum oder in den Facebook-Gruppen oder auch hier einfach im Chat. Ich kann nur sagen, für Mac tue ich ganz gerne den iMovie, heißt es, verwenden. Ist kostenlos im Mac-Betriebssystem, also da wird mitgeliefert mit dem Mac und funktioniert eigentlich ganz gut für so die, die Basis video bearbeitung Genau, Open Broadcaster Software wird hier auch noch genannt. Das ist überhaupt ein, ein tolles Tool, damit kann man viel mehr noch tun. Nämlich zum Beispiel Livestreaming auf Facebook, so ähnlich wie wir das jetzt hier auch tun. Genau. Und Screen Recording. Okay, Moin. OnCampus.de ist eine MOOC-Plattform. In welchem Zusammenhang? Wird sich hier reingepostet, Maria. Pinnacle Studios. Ja, das ist auch ja. ein, ein weites Thema. Vielleicht darf ich ganz kurz einen Dank an alle Beiträger und Beiträgerinnen einwerfen, die diese Videosammlung ja schon bei uns im Forum zusammengestellt haben. Das ist jetzt nicht unsere Sammlung, sondern es ist schon die Sammlung, die Sie alle und ihr alle da zusammengetragen habt. Beim Versuch, unsere vier vorgestellten Tools einfach zu ergänzen durch praktikable, erprobte Videotools, die schon in Verwendung sind. Sehr gut. Birgit, wie ist, wie ist eigentlich das Thema Video mit dem mit diesem Stichwort, das wir auch heute auch noch haben, Flipped Classroom verbunden? Ja, es wird halt oft in Kombination gesehen, wenn ich sozusagen das Klassenzimmer oder in dem Fall eben den Kurs, das Kurssetting umdrehe und versuche meinen TeilnehmerInnen erstmal Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Lernmaterialien und Input zur Verfügung zu stellen und erst nachher mit ihnen in einem Workshop die Inhalte zu diskutieren, dann liegt es oftmals nahe, dass ich diesen Content zunächst schon in Form von Videos zur Verfügung stelle. Das muss ich aber eigentlich gar nicht machen. Ja, das ist eine häufig gewählte Form und die Videos kommen häufig über das Thema Flip Classroom jetzt auch in die Erwachsenenbildung verstärkt. Aber eigentlich kann ich sehr gut eine umgedrehte Klasse, sozusagen umgedrehten Kurs, ein Flip Classroom anbieten, auch mit offenen Bildungsressourcen. Also das muss gar nicht mit eigens produzierten Videos sein. Ich habe jetzt beispielsweise selber die Erfahrung, gemacht jetzt im letzten Jahr sehr eigentlich erfolgreich und positiv, dass ich unterwegs bin mit einem Rufseminar im Flipped Classroom Design, also in Österreich unterwegs gerufen werden kann und dort einfach Vorbereitungsunterlagen äh, zur Verfügung stelle. Zunächst, das sind Links zum Beispiel auch zu YouTube-Videos oder Links zu anderen offenen Bildungsressourcen. Und ich habe da sehr genaue Anleitung dabei, wie man sich gut vorbereiten kann auf den Workshop und wie man diese Ressourcen nutzen kann und dann vor Ort in den eigentlichen Workshops, also im Flipped Classroom sozusagen, wird dann gemeinsam eben diskutiert, wie diese wie diese äh, Unterlagen, die ich vorab ausgeschickt habe, mit einer Anleitung zur Verwendung, wie die dann auch äh, empfunden werden, beurteilt werden, wie sie eingesetzt werden können, wie die Teilnehmerinnen mit ihnen umgehen wollen. Also das ist nicht unbedingt an eine eigene Videoproduktion gebunden natürlich, sondern geht auch sehr gut mit offenen Bildungsressourcen, die schon da sind, ja? mit Classrooms. Aber natürlich, wenn ich ein sehr genau zugeschnittenes Video haben will, dann muss ich das selber produzieren. Ja, dürfen wir kurz wissen, zu welchem Thema du dieses Seminar anbietest? es ist zum Thema ähm, offene Bildungsressourcen für ah. die Basisbildung und für den Taz-Unterricht. Also es ist ein okay. zum Thema offene Bildungsressourcen, wobei wir dort den Begriff ein bisschen weiterfassen. Also wir haben dort schon auch zum Beispiel Arbeitsblattgeneratoren dabei, die ja keine offenen Bildungsressourcen im engeren Sinn sind, sondern einfach Instrumente mit denen man Arbeitsblätter produziert oder mhm. zum Beispiel eben Apps, äh, ähnlich wie die Phase 6 App für Deutsch, aber auch andere, ganze Reihe anderer. Sehr gut. Ja, 2016 in Linz, wie ich lese gerade von Iris Breit. Genau, da haben wir uns gesehen. Sehr schön. Äh, Birgit, kann man eigentlich sagen, dass dass der MOOC oder die, die, die Begleitwebinare oder das, das Gesamtangebot auch, auch irgendwie eine Flipped Classroom-Format hat, weil ich meine, es werden Videos angeboten und Materialien und, und jetzt haben wir die Möglichkeit zu diskutieren. David, du spielst mir da den Ball sehr schön zu. Ich kann eigentlich nur Ja sagen, selbstverständlich ist es so. Ist eigentlich ein Beispiel für Flipped Classroom dadurch, dass Webinare dabei sind. Ja. Auch dadurch, dass Begleit eigentlich im Idealfall von einer guten Vorbereitung der Teilnehmerinnen ausgehen können, und mit den Teilnehmerinnen das, was bis zum Treffen der Begleitgruppe schon individuell erarbeitet worden ist, dann diskutieren. Genau, also man kann auf einem anderen, auf einem anderen Level kann man dann starten, wenn man, sobald man zusammengekommen ist, so wie in der Begleitgruppe oder jetzt hier im, im Webinar. Wer, wer hat denn vielleicht auch noch Erfahrung gemacht hier von ja, immer noch über 80 Teilnehmenden mit dem, mit dem Flipped Classroom-Format? Wer, wer setzt das ein und vielleicht auch noch äh, ja, irgendwie eine spezielle, ein spezieller Aspekt des Einsatzes? Aber es geht auch einfach mal, ja, ich tue schon. in diese Richtung arbeiten in meiner Praxis, dass wir so ein bisschen Einblick bekommen oder oder ist es ist noch äh, doch noch äh, ich mache am Beginn der Stunde ein Kahoot-Quiz, ja, aber das ist das ist schon tatsächlich in der Präsenzstunde, also das ist nicht vorgelagert dem dem eigentlichen Kurshintergrund, hat ihr es angeschaut haben, also schon vorher. Vorher gibt es ein Video. Gut. Wir haben einen Versuch zum Thema Projektmanagement. Okay. Gestartet und dort offenbar auch also einen Flipped Classroom Approach. Dann. Mhm, ja, vorher mit Moodle. Aha, okay, wenn man das Video nicht gesehen hat, dann kann man immerhin noch im Quiz ganz schnell auf den gleichen Stand alle bringen. Mehr oder weniger. Mhm. Video mit Übersicht zum Modul ist sehr motivierend. Schreibt 3. genau, irgendwo habe ich auch gesehen, Video ist the new language of learning. Und ja, das wird schon stimmen. Aber Video hat natürlich auch Grenzen. Wahrscheinlich. Ich meine, die Kombination wird es machen. Es kommt ja ganz oft einfach aufs pädagogisch-didaktische Design an, so wie das äh, Hildegrund ja in ihrem Video, in unserem Interview-Video, so Frau Hetzko sehr schön betont hat. Äh, viele Blended Learning-Angebote sind Flip Classroom, ja wenn man sie entsprechend nutzt, also wenn man zunächst die Unterlagen und Videos und so weiter zur Vorbereitung verteilt und sich dann trifft und wenn man nicht nur den Workshop-Inhalt im Nachhinein anreichert durch Lernmaterialien. Ja. Ich meine, ich glaube, Gertrud hat, hat wahrscheinlich den hat das Ganze auf den Punkt gebracht. Ich meine, der, der große Unterschied ist es jetzt nicht, ob das jetzt ein Video ist oder PDF. Es geht darum, dass vorher was angeboten wird und dass dann die, die Präsenzzeit irgendwie für mehr Interaktion oder ausprobieren. Oder Birgit, würdest du das auch so sehen wie Gertrud? Ja, also ich weiß auch, dass Frau Kamper im Bereich der, der Basisbildung ja da auch auf ein großes oder Alphabetisierung ein großes Know-how zurückblickt und ich kann da eigentlich nur zustimmen, natürlich, es ist so kommt darauf an, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen das vorher durcharbeiten. Mit Videos kann man ihnen das schmackhafter machen. Aber Videos sind natürlich nicht das einzige Angebot und die einzige Möglichkeit, ihnen das schmackhaft zu machen und sie zu motivieren, die Dinge vorher durchzuarbeiten. Aber, aber viele, viele Menschen stehen einfach auf die Videos. Ja? Also das genau. ist äh, die Frage, man sagt, das ist einfach das schmackhaftere und da kann man erreichen, dass eigentlich dann wirklich viele das anschauen. Und weil äh, David gesagt hat, dass es an die Grenzen stößt, äh, alles stößt an seine Grenzen, was nicht wirklich von, von der pädagogischen Beziehung und der pädagogischen, vom pädagogischen Sinn äh, durchdrungen ist. Ich bin immer jedes Jahr in Berlin auf dieser online Educa, wo viele ganz kluge ältere Herrschaften, international ganz viel aus Amerika, äh, über die Pädagogik berichten und das E-Learning und das Digitale und alles und äh, bei einem Vortrag fragt man dann einen der jungen Studenten, die da immer das, die Technik aufstellen, ja, welche äh, Lernformen äh, wünschen Sie sich und was ist für Sie das Allerwichtigste? Und der sagt, ein guter Lehrer. Ja. <lacht> und also, es, es, geht, es geht um das und, und das Elektronische, das Digitale, das hilft uns und beschwingt uns und fördert das Ganze. Aber natürlich hat es Grenzen, Ja, ist ganz klar. Wir kriegen da gerade eine schöne Empfehlung rein, die er unterstützen genau, also möchte. Christian, das ist das Video von Christian Spannagel. Also ich denke, es ist wirklich sehr gute Information dazu. Und es ist wirklich ja, rein, sich genau. das anzuschauen. Da freut sich noch, wer sehe genau, vielleicht Vielleicht findet auch jemand den Link. Ja? also Christian Spannagel hat, hat da, glaube ich, viel äh, getan, um dieses Format zu promoten. Und, und eben auch sehr schön erzählt, die, die eigenen Erfahrungen dann in, in Form von Videos. Und der Kollege, der das bestätigt, was wir auch schon betont haben in unserem Gespräch, Frau Hetschko, Technik allein macht aus schlechten Unterricht keinen guten Unterricht. Also die Technik allein ist es einfach nicht. Man muss sich das Ganze sehr gut durchdenken. Einfach nur, also sozusagen jetzt einfach äh, Videos zu verteilen, so wie man früher manchmal Moodle als reine, zum Beispiel Moodle als reine PDF-Schleuder verwendet hat, das ist alles nicht ausreichend. Ja. Es ist, es braucht wirklich so die Kombination. Gut, ich glaube, langsam können wir auch unsere heutige Session abrunden. Ja, letzte Möglichkeit dann für Fragen, Kommentare oder vielleicht auch ganz sonstige, sonstige Anliegen noch an den an den MOOC. Überhaupt geht ja der MOOC nächste Woche in die Schlussrunde. Da startet das, das letzte Modul. Ebenso findet nächste Woche auch das letzte Webinar statt. Genau heute in einer Woche nämlich, nämlich bereits zum Thema Online-Beratung, Online-Bildungsberatung, Begleitung. Da wird dann auch verstärkt hier dieses Webinarformat ein, ein Thema sein, also diese Live-Online-Aspekte. Es wird dann auch die Möglichkeit geben, allgemeine Fragen oder so die eher auf der Metaebene angesiedelt sind, zu diskutieren, die jetzt in den dichteren Einheiten wenig Platz gehabt haben. Naja gut. Vielleicht dürfen wir auch noch verraten, sozusagen, wenn du kurz etwas und vielleicht dürfen wir auch noch verraten, dass wir nächste Woche nicht einmal das letzte Video äh, <lacht> zeigen möchten, sondern dass es in dieser aller, allerletzten Einheit, sozusagen der Postproduktionseinheit, wir haben sie ja äh, genannt, äh, Teilnahmebestätigungen und Badges, dass es dort auch noch mal ein Video zum Thema Zukunft der Mux des EB Mux und so weiter geben wird. Ja, Freue ich mich schon drauf. Ja, Thema, Thema Video noch als letztes Stichwort. Wir wollen, wir wollen gerne wieder so viele wie möglich per Video jetzt hier auf die auf die virtuelle Bühne holen. Und jetzt bin ich gespannt, wer die oder der erste ist. Michi ist der erste der sich hier auch im Bild zuschaltet also alle haben jetzt Videorechte und, und dürfen dürfen winken wir verabschieden uns hier vom dritten Begleitwebinar im Rahmen des EB Wir freuen uns auf die auf die letzte Runde und ja, sind gespannt auf ein ein Wiedersehen am Mittwoch, genau in einer Woche um dieselbe Zeit. Sehr schön. Bin gespannt, wie viele Bilder wir schaffen. Und das ist super bei Rosa, da sieht man, da ist eine Begleitgruppe anwesend, oder? Weil da, da läuft der Beamer. Schlecht, wunderbar. Gut, dann auf Wiedersehen allerseits. Schöne Tage. Ciao, ciao. bye